Go, English. go, Shardy. Wir schreien heute an den unangenehmsten Orten: Go, go, go, Shardy. Und hoffen, was zurückkommt. Go, Shardy. Falls irgendwie cringe ist, laufe ich einfach weg. <lacht> schau die Mädels, schau mich an. Mädels, go, Shardy schon Mädels, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ne? Danke für den Film. Wo sind denn die Mädels? Dann gehen wir jetzt an den Pranger. Mädels, jetzt hat mich vor ganz Wien bloßgestellt, ne? Das ist eh klar. Uh, unangenehm. Una, das ist ganz, <lacht> ganz unangenehm, ne? Go, go, go, Shorty. It's your birthday. Day. We gonna party like. It's your the birthday. birthday. Seine Freundin wartet oben. Und ich euch für dich. Bro? Go, go, go, Shorty. I don't understand. It's your birthday. Ah, <laughs> oh, okay. Happy birthday. Yeah. Go, go, go shorty. Lass mich nicht im Stich, wiehen. Hallo. Ich wollte mal kurz nachfragen. Ich habe eine Buchempfehlung von meiner Cousine, ein von 50 Cent. Go, go, shawdy. go Go, go, go shorty. It's your birthday. We going party like soll eine Autobiografie sein. Ganz unangenehm. Ganz, ganz unangenehm. Zwei Jungs da drüben. Die Zwei Jungs da drüben. Ladies and gentlemen, we got him. Jungs, wir drehen einen Straßenkram. You just have to sing to finish. Go, go, go, Shorty. Go, go, go, Shorty. Er hat sogar gekannt und dann. <lacht> Ey, tut mir leid, ich bin kein Will Smith, ne? Ich bin like Will. I think I'm a Prince. I'm feeling myself. Kennen die das, Gott? Do, do, okay. do, do you want to sing for us, Go, Go, go, shawty sich fühlt, wenn das Spotlight geklaut wird. Yeah, like go, Shari It's your birthday. We gonna party, like! We gonna a party, like! your birthday! Hi! Eine Frage. Habt ihr auch Geburtstagskarten, die singen? Das hat oh. Und gibt's also auch so eine mit so Go! Go! Go, shari! Go, Shari der ja, erledigt es halt so krass. Na. Go, Shardy. <lacht> ja, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Wenn ich drinnen sitzen will, ich schwöre auf alles, was mir heilig ist, ein zumindestens, it's my birthday, lass mich bitte in Ruhe hier scheißen, würde ich schon rausbringen. Das ist wie bei einer Prüfung. Man wartet eigentlich immer nur, bis sie kommt und es unangenehm wird. Hi. Ich hätte einmal bitte gern Mr. Nice Guy, einmal den Nougat Crunch und einmal ein Go Go Go Shady. We party like extrem cool. Wir drehen ein Straßenkaraoke-Video. Willst du uns kurz sein? Wir polieren heute Gabeln. Geben? Wir, wir polieren heute Gabeln. Polieren gab besser. <lacht> Sein Chef hat sich gedacht, alter, polier mal lieber. <lacht> Sonst poliere ich dir die Fresse. <lacht> und echt, Max, Mann. Ganz kurz bevor wir aussteigen, schrei ich. Wenn wer zurückschreit, sehr cool. Wenn nicht, Beine in die Hände und Jalla abfahrt. Go, go, go, Schadi! Ey, du hättest singen sollen, bro. Nicht reinschauen. Elevate. Elevate. Only obligation is to tell it straight. Go, go, go, Shorty. Sorry, it's your birthday, something like that. Uh, Dann Jalla Abfahrt ganz schnell weg. Einmal ein ganz kurzes Mittelteil. Go, go, go, Shadi. It's your birthday. You're not You're like, It's your birthday. You're du bist extrem cool. Nein, der macht noch gut. Einmal ganz kurz ein Go, Shadi. Nein. Unangenehm, so fucking unangenehm mitten auf der Straße. <lacht> Ganz schnell weg von hier. Go, go, go, Shorty. We gonna party like it's your birthday. <lacht> <lacht> Do you want to sing was? Sing for us. Was ist das, was ich trink Mami Lasch. Mittags. <lacht> Wir machen eine neue Eröffnung. Wir geben Leuten eine Stimme. Strip the show. <lacht> Ja, nehme ich gerne mit, ne? Die stecke ich gerne ein, ne? Wir sind auf Tinder unterwegs. Ja, wir sind auf Tinder unterwegs. Wir sind auf Tinder unterwegs, gar kein Problem. Schauen wir gleich zu. Links Nein, oder rechts? Nein, ja, auf, auf einmal. Ist heute schon fertig oder was? Ja, ja. Wir uns ganz kurz ein. Go, go. Go shorty. It's your birthday. Was würdest du der Dame, die dann auch nach rechts swiped singen? Boah, Tori Lane oder? feels. Strip die Show. <lacht> Go Shorty. Oh, ja. Da geht's ja nicht um ein Wollen, da geht's um ein Müssen. Hey, wir. Ja, wir sind auf einer Terrasse, weg kommt wenig, eh nicht. Ne? <lacht> Spaß, wir lassen dich schon in Ruhe.